Guten Morgen, ich habe einen Tipp bekommen und zwar zur Bildzeitung. Ich lese euch das alles vor und ihr könnt dann selber urteilen und entsprechend kommentieren. Zur Corona-Krise. Polizei äh, Dortmund ermittelt gegen, wegen Video. Busfahrer fordert Schüler zu Maskenverzicht auf. Das ist hier ein Symbolfoto. Am 2.10.2020, 20.29. Es sind Aufnahmen, die schockieren. In einem Video, das vor allem über den Messaging-Dienst Telegram geteilt wird, fordert ein Mann, anscheinend der Fahrer, die Schüler in seinem Bus auf, ihre Masken abzulegen. Die Kriminalpolizei in Dortmund untersucht diesen unbegreiflichen Vorfall und warnte am Freitag eindringlich, wir haben das Video gesichert und an unsere Kriminalpolizei weitergegeben. Wir bitten Sie alle, den Infektionsschutz und damit die Nutzung der Mund-Nasen-Schutzmasken weiter ernst zu nehmen und zu achten. Achten Sie auf sich und Ihre Lieben. In dem Video richtet ein Mann das Wort an die jungen Passagiere. Wir werden heute die Fahrt nicht wie gewohnt fortsetzen. Durch die Maskenverordnung hat es einen Zwischenfall gegeben. Und zwar sind zwei Kinder mit 13 Jahren ums Leben gekommen. Ist euch das bekannt? Ich möchte mit euch heute ein bundesweites Zeichen setzen. Wollt ihr mitmachen? Die Fahrgäste, bei denen es sich den Stimmen nach um Kinder handelt, antworten im Chor, ja. Dann ermutigt der Mann, die Schülerinnen und Schüler ihre Masken abzunehmen.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 Eine Polizeisprecherin erklärte, es sei noch unklar, an welchem Vor äh Ort sich der Vorfall genau ereignet habe. Hinweise seien offenbar an Polizeidienststellen in mehreren Städten gegangen. Der vermeintliche Busfahrer behauptet in dem Video, das Tragen von Masken sei eine potenziell tödliche Gefahr für Kinder. Ein Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte widersprach. Entsetzt! Es sei unmöglich! dass ein Kind durch das Tragen einer Alltagsmaske ums Leben komme. Nicht viel zu sagen, ne? Ich habe berichtet und schließe das Video. Leute, hier kommt wieder der Hinweis, wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung, damit ihr seht, was wir machen. Und hier das Kommentarvideo. Ich wünsche euch einen schönen 3. Oktober. Bis später. Macht's gut, aber macht was. Tschüss.